Nochmal eine Frage zu dem letzten Gedanken, die äh, Kann man den beeinflussen, den letzten Gedanken? Also kann ich mir beispielsweise jetzt vornehmen, ich möchte gerne das und das denken und dann denke ich das irgendwann auch? Oder ist das ein Gedanke, der kommt in dem Moment? Wo nee, das, und kommt, das kommt in das Moment. Du kannst nichts tanken vor morgen, oder heute. Das, also, ja. das kommt. Ja. Also diese Sorge von manchen. Über den letzten Gedanken, den kann ich nicht so, so recht nachvollziehen. Ich gehe für mich immer davon aus, dass wenn ich sterbe, dass du an der Tür stehst und mich abholst. <lacht> <lacht> kann ich mich darauf verlassen? <lacht> <lacht>